Hallo und ein nicht so schöner Start in die neue Woche. Für uns auf jeden Fall. Ja, das fängt ja hier schon super an. Haben Sie, glaube ich, Fieber? Ich habe gerade mal einen Po gemessen. Und da wurde gleich wieder mit mir diskutiert, dass er nicht im Po gemessen wird, sondern im Ohr oder was bitte. Ich habe schon gar nicht diskutiert. Auf jeden Fall Po 39. Für mich ist Fieber, Fieber immer nicht so schlimm. Ich denke, okay, fiebern lassen. Aber. Es kann halt auch andere Gründe haben, weshalb der Fiebert deswegen einfach mal kurz abklären lassen. Deswegen fahren wir fahren jetzt kurz ins Krankenhaus. Also ich befürchte einfach nur das ja kriegt. aber um nochmal zu sicher zu gehen, vielleicht hat er eine Ohrentzündung oder irgendwas mit dem Rachen, keine Ahnung, war verschwitzt und war irgendwie, ja, keine Ahnung. Bist du krank, Olo? So, wir sind jetzt im Krankenhaus angekommen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Und diese Uhrzeit hat natürlich keine Praxis mehr auf, deswegen wird immer ins Krankenhaus gefahren. Jetzt wollen wir mal schauen, was der kleine Mann hat. Aber wie gesagt, ich befürchte, es ist der Zahn. Hier ist auch schön ausgeschildert, wo man lang muss. Du hast zwar ein Handy in der Hand, aber da ist nichts, ne? Ja, auf jeden Fall hat der Arzt ihn jetzt untersucht, er meinte, da ist jetzt nichts dolles. Äh, Komm, Achma, mal, Sami, atsch mal. Ja und? Ja und, hast du dir schon Telefon im mal Da seht ihr wieder Unstimmigkeiten zwischen uns. Ich sag kein Telefon, er sagt check Telefon. Mal kardeşim, <Ja>. Aber mit wem rede ich denn? Auf mich wird ein, einfach nicht gehört. Es ist eine Ausnahme, er kriegt heute das Handy. Na toll. Dann gewöhnt er sich da voll dran und will das nur noch haben, wenn er heult. Fall hat der kleine Pups jetzt nichts gravierendes. Er hat jetzt eine kleine Spritze gekriegt. Ähm, vorbeugend. Verstehe ich jetzt auch nicht. Ich bin zwar kein Arzt, aber mein Mutterinstinkt sagt jetzt einfach gar nichts machen. Fiebern lassen. Oh, chiller, Baby. <lacht> Ja, aber auch nur, weil er so aussieht wie ich. Da ruft einer an. Da. man ne. So, wir sind jetzt hier gerade in der Apotheke. Und da drin ist Rambazamba, es ist so viel los. Ich kann es ja euch jetzt gar nicht zeigen, weil hier einer schön davor parkt. Aber ja, wir wollten zur Sicherheit noch mal was zu Hause haben, falls doch irgendwas ist, dass wir dann was da haben, Zäpfchen oder so. Ich habe auch heute so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, ob das Blähungen sind. <lacht> oder, weiß ich nicht, mein Bauch fühlt sich so dick an, so aufgebläht. Naja, jetzt geht's ab nach Hause und ich bin auch sehr müde. Ich muss ein bisschen schlafen. So, einen wunderschönen Guten Morgen. Legt ihr dem Kind einen Topf und äh, hier ein bisschen von diesen Dingern dahin. Dann spielt er wie ein Irrer damit. Kaufst du teures Spielzeug, guckst du das nicht mehr mit dem Popo an. Aber bei sowas, komischerweise, Ja, also unsere Nacht verlief relativ gut. Ich habe ich hab ihm jetzt nichts weitergegeben und er hat er ist zweimal aufgewacht, was er sonst normalerweise nicht macht, aber mein Mutterinstinkt hat mir einfach gesagt, dass er eigentlich nichts hat. Aber lieber nochmal sicher gehen und das war eigentlich ganz okay. So, erstmal muss ich mich fertig machen und wir wollen in den Park. Dann nehmen wir eine Hängematte mit und ein bisschen chillen, weil es ist relativ heiß hier draußen und... Ich danke euch für den Tipp mit dem Zukleben des Mikrofons. Ey Leute, es war der beste Tipp überhaupt. Jetzt ist es wenigstens nicht mehr so laut. Hier, inek. Ich wünsche das Scheiß-Spielzeug hier wäre immer auf, auf Deutsch gewesen, aber leider. Ist es ein bisschen schwierig, hier deutsches Spielzeug zu finden. At ich, hab, ich war hier gerade nicht am schminken und mal Hamza hat hier einfach mal mein Beautyblende abgebissen. Aber ein konnte ich das noch aus seinem Mund entfernen, weil das ist ja auch voller Bakterien. Ich glaube, hier wird einer Make-up-Artist, wenn er groß ist. Oh, mein schöner Beautyblender. So, meine Lieben, unser Ausflug ist leider ins Wasser gefallen und... Wir haben leider Besuch gekriegt und dann konnten wir leider nicht zum Picknicken und nicht mit der Hängematte raus, aber egal. Wir waren gerade beim Fotografen und ich muss sagen, gefällt mir absolut null. Irgendwie habe ich das Gefühl, das bin nicht ich. Oder man sieht sich einfach im Spiegel immer anders. Ja, ich brauchte auf jeden Fall ein paar Passbilder, weil wir morgen was Großes vorhaben. Ja, ich bin auch schon sehr, sehr aufgeregt. Und seid gespannt, was das ist, dann würde ich sagen, sieh uns morgen. So, meine Lieben, ich bin jetzt noch bei Oma und ihr müsst das hier sehen, das ist ein, die Bude ist voller Frauen. Ich kann es euch jetzt gar nicht zeigen, also es sind glaube ich 20 Frauen und ich suche hier gerade das Weite, weil das ist so einfach mal gar nicht mein Ding. Ich packe jetzt hier gerade Hamsas Tasche, beziehungsweise eigentlich ist die schon gepackt, jetzt hier nochmal Klemmelten, das hier noch. So, Ich bin jetzt raus aus Zuhause. Hamza haben habe ich eingepackt und wir sind jetzt unterwegs, was sie ganz Schönes machen. Check, Auf jeden Fall 20 Weiber zu Hause und dann bist du da die Braut und dann wirst du erstmal ins Kreuzverherr äh, genommen. Hatte ich jetzt gar keinen Bock drauf, deswegen bin ich gleich raus. Mag ich ja sowas gar nicht. Also, das ist ein türkischer Kühn. Das heißt, die Frauen treffen sich einmal im Monat und geben jedes Mal, je nachdem, wie viel sie veranlagt haben sagen wir mal jetzt 100 Lira. Hier bei jedem Treffen 100 Lira dann an den Gastgeber. Also ihr müsst euch das vorstellen, wenn dann zehn Leute kommen, hat man dann als Gastgeber auf einmal äh, 1000 Lira in der Hand. So, aber beim nächsten Besuch, einen Monat später, musst du dann die 100 Lira wieder abgeben, weil es ist eigentlich so wie so ein Kredit, ne? Dann treffen die sich halt alle einmal im Monat und, ja, Lästergruppe würde ich jetzt einfach mal sagen. Das ist so einfach mal gar nichts für mich. Wir sind jetzt hier angekommen und zwar Amt. In Aksarai. So und die schöne Nachricht ist, dass ich mir was gekauft habe. Ja, da bin ich jetzt auf jeden Fall mit meinem Ausweis hin und das wird jetzt sozusagen auf mich geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ich habe es total vergessen. Ja, aber was ist es? Was habe ich mir immer gekauft? Was macht sie jetzt hier auf dem Feld? Das ihr euch wahrscheinlich. Ja, wir haben ein bisschen angelegt und haben uns ein Stückchen Land gekauft. Hm. Also der eine oder andere kauft sich eine Gucci-Tasche. Wir kaufen uns einfach mal ein Stück Ländchen. Ja. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, Gott, was willst du denn damit? Also wenn hier dann mal alles dann gerade ist, dann könnte man hier glatt ein Häuschen drauf bauen. Aber wir haben es in erster Hinsicht jetzt hier zur Anlage gekauft, um ein bisschen Geld anzulegen. um ums zu verdoppeln, zu vervierfachen, weil was wir heute kaufen, was wir heute kaufen, kann in zehn Jahren ganz, ganz viel wert sein. Und ja, momentan ist das alles noch relativ günstig und wer weiß, wie viel das hier in zehn, 15 Jahren oder gar schon nächstes Jahr wert ist. Und deswegen haben wir uns gedacht, holen wir uns ein Stückchen Land. So ihr Lieben, nach der Besichtigung von unserem Stückchen Land sind wir jetzt hier in einem Kulturpark angekommen, beziehungsweise in eine. Familien <lacht> hier kann man dann sitzen, sich so ein Chai bestellen und chicken deck essen und Kuchen bestellen und Eis essen. Ja, wir lassen uns das jetzt hier gut gehen und ich glaube, ich nehme jetzt diese chicken deck <lacht> und dann lassen wir uns das gut gehen. Oh. Ja, da hat jemand das Laufen für sich entdeckt, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja, super, toll, Hamza. Klasse, und nochmal. Ja, super. Einen wunderschönen guten Morgen. Das war gestern so schön und es hat uns so Spaß gemacht bei diesem Damenverfahren. Und heute habe ich was ganz Schönes vor und zwar eine Hydra Facial Behandlung. Mm. Ähm, ja, ich möchte auf jeden Fall, dass das alles mal wieder ausgereinigt wird, gepielt wird und so weiter und so fort. Und ich nehme euch heute mit. Und das Ding ist halt, dass in Istanbul die Behandlung 400 TL kostet und hier nur 150. Da lasse ich mir nicht hingehen, dann habe ich das lieber hier jetzt machen lassen. So, ihr Lieben, ich habe jetzt die Behandlung hinter mir. Ich wünschte, das hätte noch ein bisschen länger gedauert. Ähm ja gut, da ich das ja auch gelernt habe und auch Kosmetikerin bin, weiß ich ja, wie das abgeht. Ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass sie das alles ein bisschen erklärt hätte, dass sie die jeweiligen Schritte erklärt hätte und dass sie zum Beispiel die Maske einmassiert hätte, hätte, hätte, hätte Fahrradkette. Ja, diese Entspannung hätte ich noch mehr genossen. Also sie hat leider nicht so gut massiert, beziehungsweise sie hat gar nicht massiert. Eine halbe Minute. Und... Ja, es war okay. Also es war jetzt nicht das Beste vom Besten, aber es war okay. Und ich zeige zeig euch jetzt, wo ich war. Das ist der Laden. Ich würde sagen, auf jeden Fall sich ganz schön mitgenommen aus. Und ja, aber es tat auf jeden Fall gut. Und ich würde es euch auf jeden Fall als Mudi oder allgemein auf jeden Fall ein bisschen empfehlen, jetzt auch Zeit für sich zu nehmen.